Servos, galera, bem-vindos de volta. <risos> Servus, galera, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje, como dá pra ver, eu tô aqui com o meu bebê. Ela vai fazer um corte no meu cabelo hoje, porque é, eu quero um corte curto de novo e eu decidi, né, não tem muito o que o que estragar no cabelo no corte curto. Por isso que eu vou deixar ela fazer esse corte, vamos ver se dá certo, né? Saca alô? Oi. <risos> Oi, galera. Oi, galera. Então, ligamos a luz, Ok, ich sagte, ich will. eu vou mostrar qual corte eu Eu vou mostrar para ela qual corte que eu quero hoje. Als haben. <risos> esse corte, galera, que eu vou pedir para ela. O corte do famoso, do, do rei Cristiano Ronaldo. Eu quero esse corte hoje no meu cabelo. Ok? Ok? Yeah. Não tem vai... problema, não, não, não. Não tem problema? Não. Ok. Vamos ver se ela vai conseguir, né? Então falando okay. <risos> olha tá muito obrigado a capinha é sem capa a cabeleira profissional cabeleireira muito profissional <risos> tá bom tá bom tá bom ela não sabe o que fazer agora está procurando a máquina galera eu tenho que falar para vocês antes que comece ela nunca topo nenhuma máquina de cabelo ela não sabe como usar essa máquina ela não sabe O que fazer? <lacht> du brauchst den Kabel nicht. <lacht> nicht? <lacht> <Was>? <lacht> jetzt anmachen? Aber warte mal, hey, warte mal. Was machst du jetzt? Gehst du einfach. Ja, Und wo ist der Kamm? Was für ein Kamm? Eu vou mostrar um video meio aqui pra ela. Tem pelo menos um começo do corte, né? Okay. Okay, vamos mostrar esse tutorial meu aqui pra ela. Para So, konzentrier dich. das nicht. Okay, aber ich muss sehen, wie die angeht. Okay, okay, okay, okay. ich will es dir erstmal Vem hier. Primero, hier liegt die hier Hier kannst du das einstellen: hoch und runter. Wenn hey, du ganz... Nicht hoch und <lacht> <lacht> Zeig mir nochmal mal Cristiano Ronaldo. Ist der nein, nein, nein, nee, nee. du brauchst nicht so hoch gehen. Nicht so hoch. Ja doch, bei Cristiano Ronaldo geht es so Ja, aber nicht Ja, doch. Bei Cristiano Ronaldo geht es fang so hoch. Lieber... Nein. Doch. Nein, nein, nein, das ist so weit oben. Nein, Nein, nein, nein, nein. nein. Okay, ich bin der Friseur. Ich bin der Barber. Halt nur das Bild, damit ich mich nicht verliere. <lacht> Aber... Warte, warte, warte. Fang nicht oben an. Fang hier an ja? der Seite, weil da kann man noch retten. Was ist das nochmal? mal weniger, okay. Nein, machen wir, machen wir. Ich kann, ich hab's vorhin drauf. Okay. Gehst so Warum? Warum, gehst okay. so hey. nicht. Warum gehst du so weit hoch? Warum gehst du weiter hoch? Das ist doch nicht weit. Warum gehst du so weit hoch? So kann ich nicht arbeiten. Okay, ich lasse dich. <lacht> Oh, Was? Oh, warte, warte, warte warte. In dein Kopf. warte. warte, warte, warte. Ich bate, bate, Pause, ich mache ne Pause. Ich mache eine Pause. Ich eine Pause. Vamos fazer uma Pause. aqui, que hm. Pause. Gente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não. Meu Deus! Você já sabe, Sim, mas... é um pouco... um Mas não Não. Você precisa de dois irmãos para cortar. Vai segurar o celular Na zero. Na zero. Okay. Nein, du musst ja Kopf rollen. okay rein. Okay. Wieso lachst du? Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Wieso lacht sie? Ich bin. Ich. Ich mach das schon. Deine Haare wachsen mir schwer wieder nach. Esperate! Oh, ja, aber das ist komisch, ein nimmt schlimm, neue man espera mmh. uh! Nein, nein, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. nein, Also ich finde es ganz gut. Hier der Übergang ist mir nicht so gut gelungen. <lacht> ja. Kontinui, <Ja. lacht> <Ja. lacht> ja. Agora. Gut. Mach hier an der Seite auch. Mach hier so, dass es so weitergeht. Also nochmal, du bist dir sicher, ich soll das hier auch wegmachen. Nicht nach oben! <lacht> Nein, nur ein bisschen so hier runter. So. Okay, okay, okay. Aber nicht so nach oben. Hier einfach okay. so hier. Ich hatte warte, warte, warte, Oh mein Gott. Was machst du da? Ey! Ey! Okay. Du da! <lacht> nein, nein, nein, ich habe alles unter Kontrolle. Okay, andere Seite. Taf, schick, da nein, nein, nein, Okay, okay. Oh Baby, nein, nein. Fass ein Video wahr, fass. Ein. Nein, das ist gut, das ist gut. Das Zeig ist mal, gut. ob das gut okay, ist. Okay, okay. Mhm. Mach mal, mach mal diesen Volumen weg bei mir. Schere oder? <lacht> Das ist ein so, ja. Unten drücken, ja. Nicht? Du das Schau. Hier oben zuerst und dann unten reindrücken. Das ist ja der Kamadanissima, genau. Mit durch das Zero. Ja. Okay, okay. Okay. Du hast gesagt, so muss es sein. Okay. Okay, das war's. Was, das war's? <lacht> Was, das war's? Ist ja auch Kosti Christian Ronaldo, hier, eh? Ist ja auch Cristiano Christian Ronaldo? Ist ja auch Cristiano Christian Ronaldo? Ja. <lacht> ja. <lacht> Ein paar kleine Änderungen hier. Okay, so hier. <lacht> Da gar nichts. Man sieht schon gar nichts. Ja, und jetzt? <lacht> Fertig. Nein, nein, nein, nein, nein. O que foi que eu fiz aqui, gente? Eu vou sair daqui careca, galera. Eu vou sair daqui careca. Macht dir Spaß, gell? Okay. okay, aus professioneller Sicht reicht es jetzt. Wie, es reicht? Du bist doch mhm. nicht fertig. Nein, nein, jetzt mache ich den Übergang. Aber warte, wie willst du das machen? Warte, warte, zeig mir dein Gesicht. Ich muss noch mal... Hm, das habe ich gut gemacht. <lacht> hier und hier ist es auf der gleichen Höhe. <lacht> willst du probieren? Welchen Aufsatz nehme ich? Nimm den Lila, ne? Okay. Hier wurde ich einfach ja fast ein Ding gerade in den Warum? Warum machst du so? Das ist mein Markenzeichen. Wieso gehst du zu weit weg? Ja, ja, ja. Ich hab Angst. Was? keine Angst? Vertrau mir. Ja, ja, vertrau. Hast du ein Fade gemacht. Mach mal ein Video. Ja. <lacht> Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ich muss noch ein Kleinigkeit. Was machst du jetzt? Ich muss ausbessern die Linien. Dass es schön gerade ist. Will vielleicht... Du hast keinen Aufsatz. Doch. Diesen. Das ist Null. Damit schaltest du richtig viel. Ja, ich will ja gerade machen. Unten. Ja. Aber ich muss meinen Kopf den Ganzen sehen. Ja. Yeah. Ha! Stopp, stopp, stopp! Was machst du denn? Stopp! Du hast keinen Aufsatz, Babe. Ja, ich muss doch gerade machen. Nein, nein, nein, nein, lass, lass, lass, lass. Mach nur hier ein bisschen weg und dann passt. Okay, okay. <lacht> Acabou. Uhum. É isso aí, galera. Aqui, como dá pra vocês verem, foi o corte que essa minha galega aqui fez, essa gringa. Um... Eu vou ter que dar aqui corrigir um pouco, galera, que aqui não tem como eu sair de casa com esse corte, não. Eu tô ferrado, vou ver se eu dá pra dar um jeito aqui ainda. É isso aí. Hast du toll gemacht. negócio, Ainda quer dinheiro pra <risos> esse corte, que é o um... que? Meu Deus do céu. Tá bom, galera. Max, tchau, Zá. Tchau. <risos> <risos> se inscreva no canal, galera, e a gente se na próxima. Tchau e... Tschüss!